Servus, wir sind hier bei der Marke K2, bei mir steht der Jonas und wir haben hier einen weiteren sehr spannenden Ski aus der Disruption-Reihe. Jonas, was kann der Ski? Wie schon erwähnt, auch ein Ski aus unserer neuen disruption pistenlinie Das ist der Disruption 78 Ti. Wie der Name schon sagt, haben wir hier eine 78er Mitte, wodurch der Ski im Vergleich zu den Speed Performance Ski von uns, MTI, STI, deutlich vielseitiger wird und bei jeden Pistenbedingungen super gut zu fahren ist. Das TI steht für Titanal, das heißt wir haben auch hier wieder eine Titanalverstärkung in Form von einem I-Beam, der hier in der Mitte den Ski verwindungssteifer macht. Eine Dämpfung ist ebenso verbaut, das Dark Matter Damping, wie man hier oben und im unteren Bereich der Kante sieht, was die Kante laufruhiger macht. Und in der Mitte des Ski haben wir die Powerwall, wie man hier sieht. Das ist eine verstärkte Seitenwange, die nicht nur nach oben verstärkt ist, sondern vor allem auch in die Mitte bis in den Holzkern reingreift. Sportlicher Ski für die Piste. Wir gehen aber auf die Piste. Bei mir steht nun der Olli Nies nochmal und der hat gerade den K2 Disruption 78 Ti getestet. Olli, wie war dein Eindruck von dem Ski? Das ist ein ganz cooler Ski, so als ähm, Ski für jeden Tag, so ein 24-7-Ski, wenn man nicht mit mehreren Ski auf den Berg gehen will, sondern sagt, das ist der Ski, mit dem ich sowohl Kurzprung fahren will, als auch mittlere Radien fahren will. Ist der ja super angenehm zu fahren. Und die Zielgruppe? Aber für jeden guten, sportlich interessierten Skifahrer ist es eigentlich so ein sehr vielseitiger Ski. Dankeschön. Sehr gerne.